Also es gibt so Sätze von Kindern, ich sage Ihnen, ich kann Ihnen das nur empfehlen, das ist, also es erweitert den Horizont ja, ungemein. Ja, ähm, wenn gut. dann ein Kind, zum Beispiel mit einer Kindergruppe, äh, habe ich philosophiert zum Thema, was ist eine Beziehung? Oder was bedeutet Beziehung? Genau. Und der hat mir wirklich ganz genau erklärt äh, den Unterschied zwischen Bezug und Beziehung. Oh. Ja. Ja. Unglaublich. Ja, das ist ich kann es jetzt nicht nachmachen, aber der ja. hat das wie ein, ein, als hätte er das schon ja, das 100 heißt. Jahre studiert, hat er gesagt, ja. ähm, ich, äh, ich muss als Mensch zu allem einen Bezug haben, ja. beziehungsweise wenn ich einen Bezug hergestellt habe, habe ich automatisch eine Beziehung zu dem, wo ich den Bezug hergestellt habe. Ich dachte, okay. okay. Wie alt bist du? Nein, der war 8, 7, 8. Ja, erste, erste, erste, erste Volksschule, oder Grundschule bei euch. Ich wollte ja. ja. nochmal zurückgehen auf die Frage vorhin. Und zwar geht es hier dabei eigentlich um die Möglichkeit oder um die Fähigkeit, dass wir uns verändern können, weiterentwickeln können. Ne? Mhm. Und die, die frühe Prägungen, die wir also in der Kindheit erleben, die sind da, das sind natürlich schon sehr starke ähm, Fehler, die da gerammt worden sind mhm. für unser Leben. Mhm. Und ähm, dazu kommt natürlich auf der anderen Seite das reine Wissen. Ne? Also mhm. auf der einen Seite Prägungen, auf der anderen Seite also Wissensfakten. Mhm. Ich denke, die Wissensfakte kann man leicht ändern. Und nach dem, was die ähm, Traumatherapeutin Rettmann mhm. gesagt, Ihnen wahrscheinlich was, ähm, gesagt hat, ähm, bei den traumatischen oder bei den starken frühen Prägungen bleiben natürlich immer Narben zurück. Mhm. Das wird sich auch nie ändern lassen. Aber eine Veränderung grundsätzlicher Art sieht sie durchaus für möglich. Ne? Sie bringen mich zu etwas ganz Spannendem, an dem ich seit sechs Jahren arbeite. Ich, ich, ich arbeite gerade an so einem Satz von, von Themenkarten und da gibt es für mich, ähm, so, ich habe das so Kriterien genannt, da gibt es in der Psychologie die Big Five, wer das Big Five, kennt, ja. Ja, die Big Five. Das und die in der Philosophie gibt es auch so Persönlichkeitstypen und mit denen habe ich gearbeitet. Ja, ich habe einfach Five. versucht, welche Kriterien brauche ich, ja. um einen Menschen in diesem Sein zu beschreiben. Höchst spannend, sehr erfüllend, nur die Arbeit, ja. Ich bezwecke damit gar nichts, ich habe mich dafür interessiert und jetzt vielleicht hm. machen wir was draus, aber es ist alles nicht so wichtig. Sie meinen die Prägung und das Wissen. Jetzt frage ich Sie, und was ist mit dem Glauben und was ist mit Gefühlen? Hm. Äh, Lassen wir die weg. Nee. Und das sehen Sie, wenn ich, ich, ich will jetzt nur, was Sie sagen, das Wissen und die Prägung, nee. da, da gehört für mich aber, wenn ich jetzt den Bogen übers Menschsein spanne, was ist, also der Glaube zum Beispiel, wir erzeugen ja alles Wissen in uns, produziert ja auch eine Form des Glaubens, wie diese Welt funktioniert, hm. oder nicht? Das können, ich auch, ich glaube, das ich können Sie nicht glauben. <lacht> <lacht> Sie das, ist, das ist spannend, ja. Ich glaube nicht aus dem Wissen folgt, also aus dem Wissen Schlussfolgerungen gezogen tun. So. Sie sind aber ein hans <lacht> quasi, Die Sie sind die Wahlen. Ich nicht glaube dort hingeht, wo das Wissen nicht mehr, wo es kein Weg mehr gibt. Da, zu philosophieren, also zu da hätten man ein heißes Gespräch, glaube ich, jetzt, oder? Ja, ich habe mal, gerade jetzt kürzlich... Also entspannt jetzt, meine ja, ich, mal ist ich gespannt. Ein, Beispiel. ein Beispiel, ich gehört von einem Sinologen, also einem Professor für die chinesische Philosophie. Mhm. Wir müssen ja jetzt allmählich mal anfangen, uns auch ein bisschen mit den Chinesen zu befassen. Mhm. Und der hat also gesagt, unsere westliche Philosophie geht von Plato... Äh, nach Kant, Erkenntnistheorie, die berühmten vier kantischen Fragen, die er darüber ja. referiert hat. Ja. Was, was kann ich wissen? Was soll ich tun? Kann ich was darf ich hoffen? Glauben? Mhm. Was, mhm. was darf ich hoffen? Und, Und die ist Die letzte Mensch. Frage, Und was ist der, der Mensch, Mensch? Wo lesen, der war ja, ja kein, kein spillerter Mönch, der, ja, der war ja so hat in Padua mit Summa Cum Laude Medizin hat ja. war Hausarzt eines, eines äh, ähm, wie heißt der Herr, eines Herzogs. Ja. Also der war kein Mann in der Klausel. Und der hat gesagt, mhm. ich weiß nicht, wer ich bin. Ich bin nicht, was ich weiß. Ja. Ein Stück von dieser Welt, ein Pünktchen und ein Kreis. Mhm. Also Und Sie kennen ja seine Zweizeile nicht. Ja, ja. Manche ja. denken ja, das sind blöde Limmerich, aber die nein, no, no, no, no. Also ich weiß nicht, sage ja. ich gleich. Aber, aber, jetzt, aber jetzt komme ich auf Chinesische. Also, der Chinesische, der hat einen Strich und ein Viereck in der Mitte. Ja. Und das heißt Mitte. Mhm. Und der gute Kaiser, also man will Herrscher werden. Alle wollen Alpha-Tierchen werden, aber nur wenige sind, außer wie viele sind Burgenwährer. Und oh, ja. der Kaiser, der sagt gar nichts. Der wird durch Präsenz. Und also im Sinne von Elvis Presley, der wurde mal gefragt, ob er äh, Noten lesen kann, also, also vom Akademiker, mhm. dann hat er gesagt, I don't know anything about music, someone like me doesn't have to. <lacht> <lacht> ja. Nicht, das ist diese Präsenz. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja. Ja. Und, und das, das sind die Kinder auch, da gibt es ja auch sofort Gruppendynamik in der ich habe ja. fünf Enkel oder in ihrer Klasse, das wissen sie auch. Das sind welche, die einfach durch Präsenz wirken. Mir fällt zu Ihrem Zitat äh, ein von. Ja, von ja, das ist, so ja, so. ja, yes, ah, okay. ist unglaublich bewegt. Also ich eben, bevor ich gekommen bin, habe ich dir geschrieben, du bist äh, ein Wirbelsturm in ein Wirbelsturm in der Kunst, also für mich. Und mir fällt zu dem Zitat noch ein von Tom Waits, der sagt, I didn't know the East until I moved to the West. Und ich glaube, dass das auch so ein, ein, eine Arbeit mit Kindern ist und mit sich selber, das was sie jetzt auch sagen, ähm, über sich selbst, selbst Bescheid wissen und sich gleichzeitig auch ähm, aus sich selber herausnehmen können, im Vertrauen, äh, dass dass es nicht fertig ist. Ja. Ja, Vertrauen, was Sie gesagt haben, dass man Schutz hat als Kind, ja, dass man jetzt Vertrauen überlebensfähig auch ist. auch in die Welt. Mein Enkel, der ja. Bergmann, drohte von einem Wöschung äh, abzurutschen. Mhm. Äh, mein, mein eigener Sohn, der war so vier oder fünf, hat mhm. gesagt, lieber Berg, halt mich fest. Also ja. Eigentlich sollte er sich ja festhalten, nicht? aber ich sage, super, super, Berg, halt ja. mich fest. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. also nee, und um die Position halt auch zu wechseln, ja. Also dann. Ja. Schön. Gut. Wenn es noch mehr interessiert, ich, ich habe von unserer Akademie auch noch Flyer da. Sie du, können ja, noch ein ja, bisschen ja, was nachlesen. Aber nach fahren. Danke, Rado, für. Ja. Ja. Ja. Ja. Ich nicht, Das, das war doch ein wunderschöner Abend. Ja. Ja.